Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Ich muss mich noch ganz kurz ummelden, habe ich gerade gemerkt, deswegen habe ich das Spiel kurz zugemacht. Ich brauche den Account hier wegen den Speicherdaten. Aber das ist ja kein Problem. Dann können wir jetzt loslegen. Das heißt, ich schreibe mir das noch kurz auf nachher. Und mein Akku. Okay, einen Moment, ich muss noch ganz kurz was holen. Ich aber ich sehe schon rechts, dass ich online bin, das ist schon mal was. Ja, ich habe mein Kabel reicht. Ja, das sieht gut aus. Die DLC-Daten können tatsächlich nicht geladen werden, das habe ich gestern erklärt, als ich kurz live war. Dazu also komme ich gleich. Das würde ich aber gerne im Video selbst erklären, deswegen warte ich noch ganz kurz. Die dlc daten können aber nicht geladen werden, aus dem einfachen Grund daraus, dass ich kein Internet habe. Ja, ist mir egal, ob du Zugang hast zum Handy. Ich zum ps controller da. Äh, ja. Wir spielen Sword Online, Hollow Realization, Episode of the Shrine Maiden, Kapitel 3. Wo wir letztes Mal aufgehört haben, gestern. Trinken, ganz wichtig. So. Hey, ich muss mir ganz kurz eine Notiz machen, ne? Dass ich weiß, ich habe bei. eine Minute den Stream angefangen. Aus irgendeinem Grund. Und dann war nicht dann die Folge. Ah ne, warte mal, ich übernehme ja den Stream. Äh, das heißt, ich muss über ein einen minute Minuten abziehen. Ja, ich rechne das danach rückwärts. <lacht> Ist egal. Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe gestern Stream wollen, aber es hat nicht geklappt, wie auch immer. Ähm, die DLCs las lassen sich nicht laden, weil ich kein Internet habe. Ich habe das im anderen Account gekauft und deswegen kann ich das hier jetzt spielen. Äh, ich würde sagen, wir legen einfach los mit der Aufnahme. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video, Hör auf Popel mit Zucker. Nach gestern war es jetzt ziemlich äh, abrupt fertig, äh, auch für die Folge gestern. Ich glaube, das war Folge 86 oder so. Ähm, mein PC ist abgeschmiert. Ich habe im Hintergrund Twitch offen gehabt. Ich hoffe, das geht jetzt, weil ich Twitch auf einen anderen PC genommen habe. Äh, theoretisch müsste es gehen, ich habe jetzt links einen PC, rechts einen PC und in der Mitte den Fernseher. Die Webcam ist immer noch nicht dabei heute, weil ich das dann doch sicherheitshalber mal ohne probieren will. Ähm, wenn wir weitermachen, kommen wir direkt in die Story rein. Einfach mal kurz als Erklärung, ich drücke mal auf Fortsetzen, wir laden den Spielstand und ihr kriegt gleich einen Cinematic zu sehen. Boah, das Spiel ist auch so ein Lebensprojekt von dir, ihr könnt es schwören, dass es ein Jahr her ist. Ja, tatsächlich ist es mehr als ein Jahr her. Da muss ich mich entschuldigen, weil ich war eineinhalb Jahre nicht am Spielen. Der letzte Spielstand ist über eineinhalb Jahre alt. Tatsächlich. Das ist tatsächlich dann nicht nur ein Lebensprojekt von mir, sondern auch so, dass ich das dann ewig selbst nicht gespielt habe, leider. Und ich wollte das eigentlich wieder nachholen, endlich mal. Aber ja, es wird noch eine Zeit dauern. Wobei, das ist jetzt das letzte Kapitel. Also ich habe die Hoffnung, ich werde endlich fertig. Aber ja, du hast recht, es ist eine Ewigkeit her. Das einzige dumme ist halt, ich kenne die Steuerung gar nicht mehr und ich hoffe, mein PC macht mit, sonst kann es sein, dass er nach ein, zwei Folgen plötzlich wieder abschmiert. Wenn das passieren sollte, würde ich es dann ohne Twitch machen, leider. Äh, aber ich wollte eigentlich gar nicht dahin, ich wollte hier nur einen Speicherpunkt holen. Mal so theoretisch. Weil wir müssen ja zurückgehen und von da aus die Story. Das ist das DLC Nummer 3. Ich habe äh, die zwei anderen gespielt, das ist es jener, der Gott widersteht. Das ist das letzte DLC. Ich habe beim zweiten DLC von drei, habe ich am Boss eine Stunde gebraucht, das habe ich dann zusammengeschnitten. <lacht> Aber ja, nee, das ist tatsächlich nur Zeit her. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich das jetzt halbwegs hinkriege. Und danach wäre es dann nur noch ein bisschen... Ähm, vielleicht noch Sidequests machen. Siehst du Stu wie äh, du? Alle behalten euch beide den Augen. Macht es nichts mir klar natürlich. Dankeschön. Bei mir sagt es ja am Tier, was darf ich beim Versuch, sie zu retten nicht zustoßen. Aber ja, nee, ich habe die Hoffnung, dass es tatsächlich ein bisschen länger hält. Ich habe nur wirklich die Hoffnung, dass mein PC mitmacht. Er ist nicht mehr der jüngste, das weiß ich leider. Äh, wieso mag ich das Schwert? Weg? Aber eigentlich verstehe ich nicht, wieso da so ein Drama macht. Ah, komm jetzt, das letzte, die sie mit dem Endlos-Dungeon könnte was dauern. Glaube, du musst auf Ebene 100 für die letzte. Ach, nee, komm jetzt auf Ebene 100. Ernsthaft. <lacht> Ja gut, ähm, für das habe ich ja dann Stream-Zeit, ne? <lacht> Gibt ein langes Wochenende dann irgendwann mal. Wobei, eigentlich, wenn das mit dem Stream funktioniert, wollte ich nicht nur SAO spielen, sondern ich habe nebenbei jetzt noch äh, das Nonary -E Game, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors offen, ich bin zu weit gedasht, äh, dass ich dann tatsächlich auch im Stream spielen wollte. SAO ist jetzt einfach nur so ein Testspiel, weil es gerade funktioniert hat bis jetzt. Und ich da ein bisschen länger dran zeigen kann. Naja, das ist ein bisschen stärker. Ich merke eh schon, ich habe letztes Mal gemerkt, in der letzten Folge, dass ich für bestimmte Bosse, also auch für die Truhen und so, ein bisschen unterlevelt bin schon wieder. Da kann also sein, dass ich das Offline auch ein bisschen spielen werde, um zu leveln. Auch für so Zeug. Ich könnte da oben jetzt eine Kiste holen. Irgendein Monster ist da ge Ist da der Wächter davon. Aber die sind Level 140. <lacht> probier das einfach mal. So. Oh ja, das ist stark. Aber da gibt hoffentlich dann auch gut EP dafür. Ja, gibt da, sehr gut. Uh, Level ist egal, du brauchst alle Buffs und vor allem den Buff vom Katanas Secret Tree. Oh mein Gott, das gibt's noch einen Secret Tree. Ich fand das schon komisch, dass sie plötzlich dieses ähm, das System geändert haben von der Rüstung wieder. Das hat mich schon geflasht, aber. Boah, was gibt's wieder ein Secret Tree? Leck mich doch. Ne, komm, wollte ich nicht. Ja, wir kämpfen nicht zu so kurz ne? Ich will das Level haben. Trotz allem. Ja, dann heilt euch mal bitte danach. Ja, mit 4 kriege ich doch noch ein bisschen Damage rein, das ist nice. Aber ja, eine Pura Damage wäre schon nice eigentlich. Ich müsste nur gucken, wie ich den Secret Tree dann finde. Ich finde das so schlimm, wenn das immer alles versteckt sein muss. Ja, guck mal, die Motte noch und dann geht's weiter. Der meint ich, ich bin auch durch mit dem kämpfen der Oh, ja. Einmal Max für den Erfolg, 5 Stunden pro Person. Ja, ich habe, glaube ich, 3 auf Max, meinte ich bis jetzt. Nämlich die 3 in meinem Team. Und alles andere muss ich noch hochziehen. Ja gut, die, die sind alle egal, die mache ich nicht. Bis 7, 7 ist schon 4. Aber ich bin ehrlich, ich bin auch immer überlegen, ob sich das lohnt überhaupt. Das ist dann wirklich die Frage, ob ich das machen will. Weil das ganze Geflirte gibt mir halt wirklich auch einen Meter Zeit auf den Sack. Gut, also wir machen mal kurz Story. Ich guck nachher gleich nochmal. Nimm mich jetzt wunder, was da passiert mit diesem Port. Es war also ein Teleporter. Ich denke diese Orte waren einmal miteinander verbunden. Sie müssen getrennt worden sein, als ein geformt wurde. Scheint das wäre dieser Teleporter der einzige Weg, um an mein Ziel zu kommen. Ich warne dich, Pizze. Wer du schmierst ab. Ich habe so keinen Bock auf die Kiste langsam. Ich muss mal gucken, dass ich was Neues kriege. Ah, will ich den Teleport jetzt machen? Ich mach mal. Ja gut, das andere... Der andere Gate ist ja eh geschlossen. Kurz kein Warp. Das andere Gate da drüben ist eh geschlossen. Ja gut, komm, wir warpen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Viel anderes können wir eh nicht machen. Aber ja, ich glaube, das ist über ein Jahr her, weil ich war vor einem Jahr in einer neuen Wohnung, äh, von mir kurz, äh, mit der Freundin zusammengezogen und da habe ich eigentlich nicht gestreamt. Äh, ich bin jetzt wieder weggezogen, weil wir Schluss gemacht haben und jetzt streame ich halt nach einer Zeit wieder. <lacht> das ist eine große Mauer und das sind definitiv Kanonen. Oh, Captain Obvious. Was wie warum bedeutet, dass das eine Art Superfestung ist? Cool. Ich würde nur gerne wissen, wo wir jetzt stecken. Ah, das ist ein Port. Combo-Freak und Katana-Master und Combo-Freak und Katana-Master und 3200 Sword skill chains Ach, leck mich doch. Also nicht du, aber... Wie kriege ich den? Da, falsche Taste. Wieso muss immer alles kompliziert sein? Ich war schon froh, dass ich irgendwie einmal alles auf 1000 habe hier mit den Waffen. Und nee, das Spiel muss da natürlich nochmal was reindrücken. Okay, Rapier habe ich nur noch ansatzweise auf 1000, weil ich keinen Bock hatte, die ganzen Waffen zu leveln. Ich werde niemals auf Platin spielen. <lacht> Hallo. Das wäre mir halt echt zu blöd, so ein Spiel auf Platin zu spielen. Oh, ich habe die Steuern vertauscht. Toll! Der Tree Save ist noch ekelhaft du bist zum barf Sachen drin mit 2003er SSC... Ah ja, leck mich doch. <lacht> Deswegen werde ich nie extrem in diesen Spielen abgehen. Weil dieses ganze... Du musst dies freischalten mit so einem Bullshit... Ist einfach nichts für mich. Ich finde es okay, wenn nicht alles von Anfang an extrem dabei ist, aber sowas. Da musst du halt wirklich schon hardcore dabei stecken. Und ich will eigentlich nur die Story genießen. Aber wenn die letzte Story dann wirklich nur mit diesen 100er Dungeon machbar ist, dann weiß ich nicht, ob ich das wirklich so spielen will am Ende. Nein, der, ist schnell. Nicht da runterfallen. Dankeschön. Da war doch ein Insekt, da oben ist es. Kommt das noch runter? Ja, jetzt kommt es wieder. Um ah, oh, jetzt bin ich tot. Geil, weil ich im Jack geguckt habe und Viereck gespammt habe. Ups. Ja. Ähm, okay, ich bin nicht gelaufen, der ist runtergerutscht. Ja, danke. Ich lasse mich einfach weiterfallen. -Disk. <lacht> ja, der nächste SAO ist das... Habe ich gesehen, was? Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Ich habe es gesehen, aber ich dachte, das klingt interessant. Wobei ich noch Hollow Fragment offen hätte und den... Äh, teil und Excel World. Und Axelworld, muss ich sagen, freue ich mich halt extrem, Axelworld zu spielen, weil ich ein Fan von Excel World bin. Aber der ist der nächste nicht mit, äh... Doch, der nächste ist das nicht, Gangel? Ich habe was gelesen von dem Teil, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Die kommen irgendwie sehr schnell raus, habe ich das Gefühl, für das, was es ist. Ich bitte mal die Karte haben. Oh, okay, ich muss irgendwo noch da oben. Ich schleiche mich mal durch. Wo? Oh, wie muss ich da hin? <lacht> Scheiße. Ähm. Kann ich da rüber dashen vielleicht? Kurz ab, auf. Nein, nein, leck mich, leck mich. Fuck you. Du gehst da nicht runter, Kollege. Nee, nee, nee. Du gehst da wieder hoch. Danke. Ich weiß, dass jeder Dash mich mehr kostet, als der vorige. So. Ciao. Da ist was. Bombenbombo? Oder sowas? Ich finde es ja geil, wie die geglitscht sind. Die Namen. Macht halt null Sinn. Ich meine, die, die Dateien, ja klar, es ist vielleicht ein Grafikfehler, aber dass der Name nicht geladen wird. Geile Sache. Okay, mein Laptop klingt schon ein bisschen komisch. Ich habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, dass es überlebt. Weil ich fände es schade, wenn ich nicht mehr streamen kann. Ich könnte es mit der alten Kiste probieren, aber die hat nicht die Leistung dafür, leider, glaube ich. Das wird nicht gut rauskommen. Habe ich einfach so das Gefühl. Aber wenn man anderer PC nicht mehr mitmacht, ist das die einzige Möglichkeit. Ich fall schon wieder runter. Husten äh, der nächste ist Axel World versus SEO. aber Gameplay ist wieder so von Lost Song. Ah, ja, stimmt. Alle Cassation war ja noch draußen. Ich habe das immer noch nicht geschaut, merke ich. <lacht> äh, ja, eben. Ex Axelworld ist der nächste, da freue ich mich drauf. Gungail weiß ich nicht, was mich erwartet. Du meinst, es ist ein Drecksgame. Mal schauen. zwei ist immer das geilste, sowieso. Man muss ja fast schon Kirito spielen, nicht mal man ist ja Hauptcharakter und so. Geht ja fast nicht anders, hallo. Ich habe am Anfang auch äh, einen eigenen Charakter erstellt. Ganz, ganz am Anfang, als ich das zum ersten Mal gespielt habe hier, vor zwei Jahren. Äh, äh, und danach habe ich mich erstellt und nach dem Tutorial merkte ich, ja das geht gar nicht. Also es bringt nichts, weil... Die labern immer mit Kirito und jetzt habe ich mir einen von Kirito gemacht, der aber statt zwei graue Augen noch ein blaues drin hat. Wobei ich meinte, ich habe ein rotes gemacht, aber ich glaube das blaue, das blaue fand ich im Schluss cooler. Aber ansonsten bleibe ich bei Kirito dann so. Es macht einfach von den Dialogen her mehr Sinn irgendwie meistens. Wobei ich muss sagen, ich habe mich bei Lost Song und ist auch bei... Also Lost Song hat es ja am Schluss noch einen Bonus gegeben, in East, also so ein verstecktes Ding dass man äh, kuro Yokohima äh, Yoko und den Black Lotus frei gespielt hat. Das fand ich schon recht nice. Von daher, ich freue mich ehrlich gesagt recht auf Axel äh, World teil weil ich mag die Black Lotus einfach. Ich kann mir vorstellen, dass Black Lotus halt einfach so einen Kirito-Kampfstil bekommt, aber... dann hätte ich zwei Kirito im Team, wenn ich die mitnehme. Weil <lacht> ich finde Silvercrow so unspektakulär ehrlich gesagt. Er ist ein cooler Hauptcharakter irgendwie, ey. Teil zu 0815, verpeilter, ich krieg alle Frauen und check nix. Äh, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Es gibt sehr wenige Charaktere, die mir gefallen, so in Ex World. Du kannst sie jetzt jederzeit ändern, kannst du sogar As Oh, man kann die Aussehen ändern. Ups. Ja, ist egal, ich bleib es dabei. Ich finde die cool so. Ich will eigentlich Asnan so gar nicht ändern, weil das ist halt Asna... Ich mag die. Die Ausrüstung weiß ich, dass es da Skins gibt drüber. Das habe ich schon mitgekriegt. Ah, ich muss da oben hin. Ups. Das ist auch cool hier. Also die Kanone. Schick. Kann ich da runter? Ja, gut. Ich glaube, das habe ich sogar gemacht. Ich habe mir meine coole schwarze Jacke da drüber gezogen über meine Rüstung. Ach so, du kannst deinen Char, Char zu einem anderen Hauptcharakter wechseln. Oh, okay. Schick. Ich meinte, also in Lost Song ging das ja, dass man den Main Car, also seinen, seinen eigenen gespielten Charakter wechselt. Da bin ich einfach auf Kirito geblieben, weil es cool war, aber... Ja... Wow, sieht mal, da muss etwas von oben heruntergefallen sein. Sehen wir nach, was es ist. Irgendwas ganz Böses. Ja, genau, im Schlafzimmer, beim Schrank. <lacht> Geht wahrscheinlich hier in dem Fall auch. Das ist die Maske, die Tier getragen hat. Oh nein, sie ist doch wohl nicht. Das kann nicht sein. Keine Sorge, Silika, es ist nicht so schlimm, wie du befürchtest. Woher weißt du das? Die Gerüchte, dass NPC-Gegenstände oder gar seltene Gegenstände fallen lassen, sind stunken und erlogen. Obwohl es schon NPCs gibt, die Gegenstände für bestimmte Events fallen lassen. Ich bin jetzt Werkspiel in Legend... Ah, dann viel Spaß beim Legend of Runeterra. Habe ich mir auch schon angeschaut, muss ich mal noch richtig reinkommen. Ja dann, viel Spaß und vielleicht sieht man sich ein anderes mal wieder. Vielleicht mal nicht bei SAO tatsächlich, mal schauen. Aber auf jeden Fall sind Premiere und hier versucht, was also nicht konfiguriert. Sie haben ja schließlich überhaupt kein Werteprofil. Genau, also hat sie ihre Maske wohl einfach nur im Kampf verloren und sie nicht wieder aufgehoben. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Maske sich aufgelöst hätte, wäre das Schlimmste geschehen. Eben, also ist sie noch hier. Und selbst wenn wir sie aufheben würden, würde sie wohl zu Tia zurückkehren. Ich glaube nicht, dass sie sie behalten können. Wenn das ginge, würden ja alle Spieler ständig den NPCs ihre Ausrüstung klauen. Aber Tia muss die Maske erst vor kurzem verloren haben, sonst wäre sie schon zu ihr zurückgekehrt. Also muss sie in der Nähe sein. Ich bin froh, dass sie noch am Leben ist. Hey, wir sollten uns damit aber nicht zufrieden geben. Sie ist uns immer noch einiges voraus und kämpft ganz allein. Du hast recht, gehen wir. Wir müssen weiter, Kirito. Ja, ich komm schon. Ich bitte dich, PC. Ich glaube an dich. Letztes Mal ging es auch 40 Minuten, bis er abgeschmiert ist. Oh, das Tier, cool. <lacht> für mich einfach raus, und ich müsste die Aufnahme abbrechen halt. Und den letzten Spielstand laden und dann gucken, wo der ist und da die Folge wegschneiden. Das wäre schade. Deswegen hoffe ich ein bisschen... Ähm... Okay, die Rüstung. Ja. Naja, okay. Spielen wir jetzt hier? Oder ist es einfach nur so ein... Guck mal, wie cool ich bin. Ja, ist nur, wie cool sie ist. Äh, alle wollen natürlich nur essen. Typisch. Reptilienknochenfragment. Ich muss mal gucken, irgendein Item brauche ich noch für meine Rüstung, glaube ich. Ich warpe mal. Zweites Ouroboros-Tor. Ouroboros ist ja der Höhlenhund, meinte ich. Von der Legendary her und so. Äh, da ist Port. Das ist das einzige auf dieser Map, was wir haben. Ah, ne, wir, ah, wir sind wieder beim Schlangenkopf. Dann heißt das, ich habe den Port schon gemacht. Cool. Ich da in der Gegend rum. Können wir hier rein jetzt? Ich denke nicht, dass ich da reinkomme. Hey, hier steht etwas geschrieben: Die Ouroboros-Korridore, die nach dem Symbol der Ewigkeit benannt sind, sind die Pfeile unserer Zivilisation. Es wurde ein riesiges Abwärtssystem zu unserem Schutz installiert. Zu ihrem Schutz. Sei extrem vorsichtig in ihrer Nähe, wenn sie aktiv sind. Ich muss mir diesen Ort mal ansehen, aber ich sehe keinen Weg hinein. Es wurde ein riesiges... Sind das die Kanonen? Okay. Ich warpe mich hier mal raus kurz. Also ich lade mal kurz die AP auf. Einfach mal so nebenbei. Schnell gemacht. Äh, ich werde jetzt mal sicherheitshalber nicht eine Folge abmoderieren oder so, weil, wenn ich danach abmoderiere, anmoderiere und fünf Minuten später spät schmier, das, schmiert das Spiel ab, äh, finde ich das kacke. Da unten war eine Kanone, ne? Wir können die nicht ausrichten oder so, das geht nicht. Das sind nur Fledermäuse. Ich habe da drüben noch eine Mauer gesehen, die ich kurz angucken möchte eigentlich. Äh, Ja, nein, nein, nein, ich bin tot. Ich lasse mich fallen. Ich brauche nicht nur mehr AP, vielleicht rette ich mich richtig. Ich wollte aber trotzdem darüber. Dieser Dash ist schon extrem nützlich. Da ist noch mal eine Kanone, die mir nichts bringen wird wahrscheinlich. Die ouroboros säulen Habe ich eine Säule? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, ob es einen Ort gibt, der so angeschrieben ist. Das war das Menü hier. Ja, da muss ich ja hin. Stygischer General. Serpentia Westseite. Ich vermute mal, das wäre durch den Schlangenkopf durch. Das ist erste Ouroboros-Tor und wir waren jetzt beim zweiten. Okay. Also ich müsste schon über das Zweite. Ich gehe mal kurz zum Zweiten nochmal. Ich meinte, dass ich davon durchherkomme, aber ich will da nochmal gucken gehen. Okay, das Tor geht nach Osten. Und das das heißt aber, dass mein Cursor eigentlich in diese Richtung zeigt, wo ich hin müsste. Äh, der, die, die Schlangenkopf geht nach Osten schon. Ja, genau, guck mal da in der Mitte, da muss ich hin. Ach so, warte mal, ich war gar nicht beim, beim selben Schlangenkopf. Ich hab's gecheckt. Ich war letztes Mal hier unten. Und irgendwie habe ich das Gebiet der Warstar-Festung übersprungen. Bin wahrscheinlich hier über den Gipfel direkt zum Zweiten gekommen. Und bin jetzt in der Westseite von Serpentia. Alles klar, ich habe gedacht, ich bin noch beim Ersten. Das heißt aber nichts anderes, der ist aktiv. Es ist hier drin sehr viele... Äh, Punkte gibt's zum holen. Ich sehe auch einige Kisten auf der Map, einige resetten sich natürlich. Vielleicht kann ich das mal zum Level benutzen, wobei es gibt nur 500 EP. ich brauche 110.000. Ah, diese ekligen, fetten Schleimis. Ich finde die so eklig. Probieren wir auf direktem Wege irgendwie zum äh, Mittelpunkt zu kommen, wo wir hin müssen. Ich möchte ein bisschen Progress spielen tatsächlich. Ob man es mir glaubt oder nicht, aber auch ich mache ab und zu Progress. Ja, alle rauf los. So. Ja, eben wenn das funktioniert, dass der jetzt zwei Stunden durchzieht, würde ich es nächstes Mal vielleicht mit der Webcam probieren. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich habe eine, ich mache das ab und zu auch gerne. Eigentlich in SAO ist es kein Problem. Aber teilweise finde ich einfach so... Hm. Ich weiß, es stört nicht, aber... Ich bin kein Riesenfan davon, ehrlich gesagt. Ich habe da immer ein bisschen Probleme, aber... Eigentlich irgendwie... Einerseits stört es mich, andererseits nicht, ich weiß ich. Also... Ich bin ein sehr komischer Mensch, ich weiß. Nicht. Halbmensch, Klaue. Ah, was bist denn du? Ah, ich bin ein 700 EP, schick. Also wenn der Stream heute endet, nun mal so nebenbei, ohne eine Abmord, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr streamen. Naja. Ich muss auch gucken wegen der Qualität, wie das rauskommt, weil ich kann nicht aufnehmen nebenbei, weil das zu viel ist für den PC. Aber die Qualität ist halt nicht so geil. Boah, ist sie das? Tia! Ich muss es jetzt mal gucken, vielleicht spiele ich danach auf Das tut mir leid. Ist mit dir alles in Ordnung? Sie ist am Ende ihrer Kräfte kein Mutter nachhaltig, kämpfen gegen Monster und ihr zukünftiges ich. Halte durch, Tia. Oh, Tia. Ihr. Gut, du warst auf. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Wa warum macht du dich alle sorglich sorgen um mich? Der Pfad zum Kern des Lichts hat sich geöffnet. Ich brauche dich nicht mehr. Ich muss nur noch die Bande zu meinem zukünftigen Licht durchtrennen. Das kannst du nicht allein. Wir wollen dir helfen. Bitte nimm unsere Hilfe an. Eure Hilfe? Warum sollte ich Hilfe von außen zum Lösen meiner eigenen Probleme wünschen? Menschen tun einander nur weh. Mit der Anzahl menschlicher Bindungen steigt nur die Probabilität, dass ich verletzt werde. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Ich darf Menschen nicht vertrauen. Ich sollte mich nicht mal in ihrer Nähe aufhalten. Ich allein muss diese widerliche Zukunft vereiteln. Hört auf, euch in meine Angelegenheiten einzumischen. Das alles spielt keine Rolle. Ich will dir trotzdem helfen. Was machst du, Premier? Oh. Ich will dir wirklich helfen. Deshalb habe ich mein Schwert gezogen. Ich habe dich nie um deine Hilfe gebeten. Ich werde das allein erledigen. Und dann? Was für eine Zukunft du für dich erschaffen, wenn du Erfolg hast? Ich, du, die Tier, die es sich in unsere Gedanken gedrängt hat, ist traurig und einsam. Meine Berechnungen deuten darauf hin, dass du die Zukunft nicht ändern kannst, wenn du sie weiterhin alleine verfolgst. Mein Leben ist voller Möglichkeiten und Hoffnungen, weil ich diese Menschen kennengelernt habe. Ohne sie würde ich jetzt hier nicht hier vor dir stehen. Ich wäre ebenfalls verloren. Oh, sie lächelt sogar. Konnte man das nicht irgendwie ausblenden? Geil. Äh, wenn du dich anderen öffnest, wird dir vieles, werden dir viele helfen. Deshalb möchte ich dir zur Seite stehen. Ich möchte dir zeigen, was alles möglich ist. Ich, ich, das kann ich nicht zulassen. Ich kann nicht mit Menschen zusammen sein. Die Menschen haben mir mehr als deutlich gezeigt, dass sie mich nicht brauchen. Ich gehöre nirgendwo hin. Jedes Mal, wenn ich denke, ich habe einen Platz für mich gefunden, werde ich wieder zurückgewiesen. Wie soll ich Verbindungen zu den Menschen aufbauen, wenn sie mir das ständig antun? Warum sollte ich das überhaupt wollen? Sind das wirklich deine wahren Gefühle? Was, was meinst du? Denk daran, dein zukünftige Sicht fühlt sich einsam und isoliert. Wenn du eben diese Zukunft zerstören willst, dann glaube ich nicht, dass du wirklich so denkst, wie du eben sagtest. Hör auf, so zu reden, als verstehst du auch nur das Geringste. Ich will dich nicht in meiner Nähe haben. Das glaube ich nicht. Du hast einen fröhlichen Eindruck gemacht, als du bei uns warst. Hä? Tada! Du siehst fröhlich aus, tier Diese Bemerkung hat es ausgemacht. Tia? Aber ah, ich... Was zur Hölle war das? Oh scheiße. Tia! Verdammt, ist das in einer Falle? Scheiße, der hat er wehgetan. Kirito, wir müssen sie retten. Zwecklos, das bewegt sich kein Stück. Tia. Autsch. Tia, sag doch was. Irgendwas bitte. Tia. Es ist unmöglich. Wie kann ich eine Zukunft ändern? Die ich nicht mal erreichen kann. Tia, nein. Premier. Ich bin nicht wie du, Premier. Ich darf anderen nicht nahe kommen. Sie schließen mich immer aus. Gib nicht auf. Bitte. Aber falls du recht hast. Und ich wirklich etwas anderes fühle. Falls ich wirklich die gleichen Möglichkeiten habe wie du. Ich. Tia! Ich möchte Menschen kennenlernen. Ich möchte Beziehungen eingehen. Bitte, du musst mir helfen. Wir kommen, um dir zu helfen, Tia. Auf diesem Weg kommen wir nicht rein, wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen sie da rausholen. Ja. Genau. Das sehe ich auch so. <lacht> einen Moment, ich notiere mir das mal kurz. Okay, mein PC lädt da Twitch ne? Ich hab da keine Maus dran, das ist jetzt kacke. Scheiße. Ich habe mein PC halt rechts einfach nur drauf, wegen dem Chat. Ah, das bringt viel so. so. Ja, so geht's auch. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Ich kann hier einmal um den Raum rum ja, das ist eine ziemlich basic Map, ehrlich gesagt. Da kann man jetzt auch noch selber drauf kommen, dass man da rum kann. Aber wieso. Muss ich die alle zuerst töten? Oder brauche ich dann Schlüssel irgendwie? Da liegt noch einer. Aha, okay, da, da ist was, das mich aufhält. Also, jetzt. Alle T alle Gegner töten war das Problem. Ist so ein AP Gift drauf oder was? Ich jag mal kurz meine Skill-Leiste durch. Heilzirkel einfach Basic, der braucht eine Zeit. Und dann am Schluss den äh, vergängliche Stärke rein. Das ist für eine kurze Zeit ein riesen Attack-Boost halt. So. Event Inquisitions- Kammer schlüssel wahrscheinlich naja ah für hier guck mal an da war doch gar noch ein icon egal wir machen einfach mal rein gucken was passiert Tja, ist also aber ein schlechter Boss, wenn er so lange braucht für einen Gegner, der sich nicht wehrt. Kirito. Tja, ich bin für dich da. Gemeinsam können wir nach einer besseren Zukunft streben. Gehen wir, Leute. Naja, klar habe ich jetzt vorhin meine Skills alle durchgelassen. Machen wir einen Switch mit irgendwem. Ich bin auf Silica, ich will eigentlich Asna haben. Entschuldigung, nichts gegen die Silica, aber ich will Asna haben. Asna ist besser Switchen. Das war jetzt ein dummes Timing, weil er da angreift. Ja, ist okay. Das sollte mal anvisieren, bisschen Ja, mache ich keinen Schuss. Momentan sieht es gut aus mit den Leben. Wir müssen uns nicht heilen. Der geht gerecht einfach da zum Glück. Da ist eine Eclipse rein. Ey, ich time die Eclipse echt scheiße, merke ich gerade. Jetzt ging's. Okay, ich habe zweifache Enthüllung am Ende drin. Ist gar nicht, welches Skill das ist. Irgendein Hit ist das. Ein Switch und eine Eclipse. Ja, danke Kirito. Ist ja nur die falsche Richtung. Und drauf, der ist tot. Also das am Boden. Haben wir das auch geklärt. Jetzt mal schauen, wie es hier geht. Tier. Premier, ihr alle. Entschuldige, dass du warten musstest. Aber ihr seid wirklich gekommen. Ich bin froh, dass wir dich retten konnten. Halt still, ich heile dich. Brauchst du einen Trank? Ich habe einige. Setz dich hier drüben hin, Tier, Dann kannst du dich erholen. Es ist alles in Ordnung, Tier. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Danke. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, es geht mir gut. Das ist eine Erleichterung. Jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Wie wichtig Beziehungen zu anderen Menschen sind. Jetzt, wo ich wieder mit euch allen zusammen bin... Jetzt fühle ich es, dass, dass alles möglich ist. Ich kann einen Weg nach vorne finden und eine Zukunft, in die ich gehöre. Und diese neuen Möglichkeiten steigen mit jeder neuen Beziehung. Jede Beziehung ändert die Anzahl der zukünftigen Möglichkeiten. Ich muss zugeben, allein hätte ich die Zukunft nicht ändern können. Endlich verstehe ich, warum du mir die, was du mir die ganze Zeit über erklären wolltest. Und jetzt können wir dir helfen, die Zukunft wahr werden zu lassen, die du dir wünschst. Danke. Ich danke euch allen. Ich bin sehr so froh, dass, für euch beide gut, dass das für euch beide Gutes gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch die Zukunft beseitigen, die niemand haben will. Und jetzt, da wir unser Ziel kennen, kann uns nichts aufhalten. Solange wir aufeinander aufpassen, ist nichts so unmöglich. Das gilt umso mehr für die Zukunft. Du hast recht. Solange wir zusammenhalten, können wir alles schaffen. Also dann, auf zur Singularität. Ja, es ist Zeit, Premier und Tier vor einer leeren, freudlosen Zukunft zu bewahren. Und dieses Mal, hier bleiben wir zusammen. Verstanden. Danke. Ich danke euch allen. Ja gut. Tia als Gruppenmitglied. Tia kann der Gruppe nach abschließender DLC erforschen. Habe ich ja gemacht. Dazu musst du noch abschließend die DLCs Tier in der Stadt aufsuchen, vier drücken und eine Gruppe Bilder auswählen. Alternativ kannst du Tier auch im Freunde-Menü auswählen und sie deine Gruppe hinzufügen. Also habe ich Tier jetzt eigentlich einfach in diesem Menü drin. Äh, Liz hat einen ganzen Tag von endlosen Möglichkeiten gesprochen. Sie hat den Rest, wir müssen uns um Tier aus Zukunft kümmern. Ich glaube, Premiere ist da nicht zu viel durchgedrungen, der Rest liegt an Tier. Dann haben wir noch Klein, der wieder motzt. Ah, ne, wir müssen sie unterstützen. So, Tier, meine Dame, wo bist du denn? Da ist sie. Level 100. Das sind zweihändig. Ja... Ja, Tia, was hast denn du? Ja, nee, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Team. Silica ist eigentlich auch voll süß, ich mag Silica. Ich nehme da jetzt nicht extra Tia mit, deswegen. Äh, ich gehe da nochmal nach vorne, weil ich habe dann einen Port. Ah, da geht sogar weiter, guck mal an. Das ist ein Event. Okay, das ist merkwürdig. Das war ein Monster, oder? Die schienen in einer Art Militärformation zu marschieren. In Ordnung, ich bin neugierig. Zeit ihnen zu folgen und um zu sehen, was los ist. Immer wieder gerne. <lacht> Diese Monster scheinen diesen Weg genommen zu haben. Was geht hier vor sich? Nun, sie hätten sonst nirgends hingekonnt, also müssen sie wohl da lang sein. Ach, so ist das. Ja, genau so ist das, geht. Hm? Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Sag bloß, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe. Es muss doch einen Grund geben, warum es hier nicht weitergeht. Zeit, sich umzusehen. Vielleicht, weil du kein NPC bist. Oh ich schon wieder ein Rätsel. Das Tor zum jenseits der Krümmungen in der Struktur der Realität, erzeugt sogar in der Stadt. Nur wer über einen dimensions isotop verfügt, sollte sich diesen Krümmern nähern. Es wurden Monster am ratlutz Stadtrand gesehen. Falls sie angreifen, evakuieren sie sofort das Gebiet. Rathluts Stadtrand. Stadtrand. Ich, kann diese ich habe diese Monster nicht zurückkommen sehen. Sie müssen irgendwo hingegangen sein. Ich finde vielleicht heraus, wie ich hier weiterkomme, wenn ich mehr über sie erfahre. Hier wird ein Rathluts Stadtrand erwähnt. Ich sollte mich dort nach Hinweisen umsehen. Habe ich mir auch gedacht. Danke, Kirito. Kirito ist schlau. Ah, wir waren ja schon da. Sehr gut. Manchmal muss man einfach Glück haben im Leben. Okay, ich muss mal gucken, ob das die Qualität ist, die ich tatsächlich rüberbringe, weil dann mache ich mir Sorgen. Äh, dann kann ich nämlich den Stream vergessen, tut mir leid. Ich muss erst kurz auf dem Handy schauen. Nein, nicht Discord, das war die falsche App. Weil es hat jetzt gerade einen ziemlich komischen Stotter drin, mehr als eine schon. Und naja, wenn ich das als Stream rüberbringe, dann ist kacke. Ich hör da mal kurz rein, einen Moment. Okay, anscheinend laufe ich in 720p, das ist schon mal sauber. Dann checken wir mal ganz kurz den Eventpunkt ab. Und ich gucke kurz, wie das aussieht im Stream. Ob das da irgendwie auch so laggt, halt wie auf dem PC. Weil der PC ist nicht so gut für die Qualität. Ich ändere mal kurz das Gebiet. Weil der Übergang ist meistens der da ein bisschen holprig überschieden. Über okay, da... Für mich sieht es im Stream relativ sauber aus. Ich hoffe, das passt. Ich glaube, das ist wirklich nur der PC, der das nicht so verträgt. Ja, meiner Meinung nach sieht das sauber aus. Ich glaube, dann kann ich den einfach runterfahren. Kann ich das von hier aus? Ich guck mal kurz mit Tastatur. Da nicht ein Power aus? Ich hoffe, das war jetzt nicht Standby. Weil da bringt mir nichts, wenn er nichts macht. Kann ich genauso gut auf dem Handy auch bleiben. So, ich hoffe jetzt mal, das war kein Standby. Aber sonst bringt mir das halt wirklich nichts. So, tut mir leid für den Stream, dass ich da gerade eine Pause drin hatte, so jetzt. Passt schon. Ich lasse mein Handy halt da vorne liegen für den Chat, weil ich kann das nicht auf dem PC aufmachen. Ähm, dann machen wir weiter, ich muss wieder zurückgehen. In meiner Meinung nach ist der Stream okay so. <lacht> Qualitativ kann ich da was bieten. Weil mein Stream auf dem PC lief auf 240 oder 360 und das wäre dann. Das sieht nicht so sauber aus, wie man sich das vorstellt vielleicht. Äh, da ist was. Nein, das ist ein Stein. Okay, die war voll noch nicht da. Die ist noch nicht komplett kaputt. Nicht. Vielleicht funktioniert es ja noch. Es wird schwächer, ich darf aber deswegen nicht leichtsinnig werden. Und los geht's. Ah, ich hätte jetzt Tia holen können in der Stadt theoretisch. Ich jag mir hier kurz alles Skills rein gleich. Und Kontern. Ich wechsle mit Asna und Dash auf die Seite. Und nochmal ein Eclipse. Okay, das war wirklich einfacher. Ein Dimensionsisotopkristall, perfekt. Die Inschrift am Monument muss von diesem Gegenstand gehandelt haben. Ich sollte zurückgehen und nochmal probieren, ob ich jetzt weiterkomme. Ja. Ah, der Account hat aufgehört. Das heißt, wir müssen wieder dahin, genau. Okay, meiner Meinung nach läuft es sauber. Ich höre da nochmal ganz kurz rein, ob das geht mit Ton und so, weil ich mache mir da teilweise echt ein bisschen Sorgen. Okay, ich kann das nachher rausschneiden, ich sehe dann, wo ich äh, still war. Ich hoffe, ich denke da dran. Aber eigentlich editiere ich das sowieso, als ich gucke danach. Jetzt bin ich natürlich am schon Ende. Ah. Mann, doch extra. Was hier ist hier drin eigentlich? Nix, aus ein Item. Pflanzenast. Ja, klar. Äh, ciao. Ich habe gar keinen Bock zu kämpfen. Auch wenn es nötig wäre, wahrscheinlich. Hallo? Ja, komm, die geben viel Epe. Ja und der ist stark, ups. So. Die scheiß sehen, geben echt noch viel Epe, das ist geil. So, hier muss ich lang mal die Waffen weg Junge. <lacht> naja, nee, das mache ich jetzt mal nicht. Das wäre die Mission oben links im Eck. Äh, jetzt muss ich da hoch. Ich finde es einfach geil wie wir das Gebiet das Tier erst gerade freigeschaltet hat betreten und schon sind mindestens zwei Teams von von anderen Spielern schon hier. Weil das sind ja keine NPC-Teams, die wir jetzt gerade gesehen haben, das sollen ja andere Spieler darstellen. Das heißt, hier macht das Gebiet auf, wir sind direkt hinten dran und schon sind acht Spieler da und kommen auch mit.